Hello, my name is Silvett Leiser and my talk is... Life is the ocean and death is the shark. And <laughs> this is my beautiful <laughs> wife. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Jackbox Party Pack 7. Diesmal zeige ich euch Talking Points. Das ist ein sehr, sehr unterhaltsames, lustiges, ähm, im Stile der PowerPoint-Präsentation, Gehaltenes Referat und äh, da kommen sehr, sehr lustige Sachen bei raus. Schaut am besten selber mal rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr weitere Videos zur Jackbox Party Pack 7 sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich hier auch sehr freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Jackbox Party Pack 7. Okay. Jetzt bin ich, ich bin gespannt. Also, du einfach einmal drei Titel eingeben, ne? Meinst du, ja. Was? Was? What? Was? Geht das? Man muss jetzt irgendwas aussuchen, worüber man irgendwie eine Rede halten möchte. Ein Ted Talk hält oder so, keine Ahnung. Ja. Ich höre jetzt einfach so, was vielleicht wenigstens vielleicht stehen könnte. Ich hab, ich hab Karten und okay. Einfach improvisieren. Ja, pass mal auf, ich hoffe, ich krieg gleich mal eine Rede hier. Nein, als Assistant oh, ist es nein. eigentlich dein Job, den so viele Steine wie möglich in den Weg Richtig, zu Richtig, stimmt. Richtig. Ja. Echt? Ja. Ja! Okay, dann ich es vorhin falsch verstanden. <lacht> cool, aber cool, ich wenn du kannst, du kannst oh, ja oh, auch ein Better ja. Assist Dumm, sein. Dumm. So ist es oh. nicht. Hello, my name is dummdi-dum, and my talk is. Wer ist ein Assistant? Oh uh, sorry, ich muss so gerade kurz fix uh, 8K. Uh, How Sir Metalizer <lacht> scared me for life. Ja, so Bild. Uh, yeah. So when I first saw him first time, I basically uh, decided to um, uh, uh, flip over and end my life. <laughs> But on the other hand, What? Uh, uh, his hair looks like the. I uh, can't I don't know. <laughs> oh. Uh, here's something that must m makes me feel good about this situation okay <laughs> <laughs> ich muss das auch verstehen, ja alles. I like dogs, Um so they really make me happy um, and they, they they are better than cats. <laughs> Wow, das oh, okay. gibt Minuspunkte. Ja. Gerade gehen, gehen die Finger runter. Ja. Ja, ihr müsst gar nicht so häufig klicken, ihr müsst einfach nur. Ja, ist so ich die, weiß. Die impressions ich habe die ganze Zeit hart geklickt. Und dann kann das mit den Katzen. Achtung und Katzen. <lacht> Entschuldigung, das zweite Bild, das wollte ich eigentlich gar nicht wählen aber Also du das musst nur so drücken, wo deine Hand bleiben soll Nicht immer ständig drücken Das Piepen ja. geht mich ganz schön auf den Nerven Oh, tut mir was? leid Was von mir? Keine Ahnung, wer der besten Hand das ist Oh, so, ich habe eine Antwort dazu gegeben Ja, ich auch Nee, mir ich, warum warum schreibst du das auf Englisch? Ich, ich musste es kurz davor... Äh, ich hab's auch auf Englisch geschrieben. Ganz fix. Oh, oh, Jetzt ich, oh ich darf oh. reden. Okay, <lacht> okay dann, dann lass uns mal zeigen, was wir drauf haben. Was? Ich bin ja. immer noch knatschig auf ich das wird es <lacht> für dich. Oh nein. Achso, ich kann meine Rede schon mal beginnen. Hello, my name is Sir Metalizer and my talk is... Life is the ocean and death is the shark. And this is my beautiful <laughs> wife. Uh, she was very angry when, we, when I first met her and uh, even when we get married, uh, uh, she was also very angry. Uh, but what, what does the shark eat? <laughs> sharks? Sharks loving eggs. And this is a good example of an egg here. This is a yellow egg and this is the, the red. And my yellow from the egg is not the best, I guess. You can the smile. Yeah. What is your yeah. emotional life raft? <laughs> well, uh, sleeping like uh, fainting goats, you know fainting goats, fainting goats are the goats uh, when you scream at them, they are uh, falling on the ground, like, like, like, and they get they get green eyes from this, like this one here, this get green eyes, and uh, I don't hear, hear this one thing, uh, the Wecker. Danke. <laughs> Alarm. <laughs> Sehr schön. <sighs> also ich sehe schon, bei Eiern war die dabei, ne? No? <laughs> <laughs> Ich war bei It's not a yellow from Deck dabei. <lacht> <lacht> you fully deserved this. <lacht> Danke. <lacht> okay, ich werde jetzt an den hey, haben. haken. musst assistieren, das kann ja was werden. Hello, my name is Fox The One and my talk is... Scientists can't explain love. But I figured it out on my own. <lacht> <lacht> <lacht> so, when I was sitting... ...in the back of, of my car. Yeah. I was surfing through the internet and... Why but I, but why, why, why should I care about love? I mean, why? You see this unhappy woman? She fell in love. <laughs> and now Hard. I've got this. <laughs> no, <my God. laughs> Now she's confused. I'm just a speaker standing in front of an audience asking them one question. Oh, jetzt kommt! <laughs> <laughs> What is love? I found my love. Weißt du was, das Schlimme ist, ich hätte mit den Bildern nicht dermaßen was zusammenbasteln können. Ich krieg gleich garantiert nichts Passendes. Dankeschön. <lacht> krass, jetzt, verstehe ich. jetzt verstehe ich das Spiel. Das ist geil. Wow. Das ist richtig gut, ey. Man müsste das vielleicht sogar auf Deutsch einfach. Ey, stimmt, wir könnten eigentlich die Rede auf Deutsch halten, ne? Also ja, Ich glaube, ich, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich werde jetzt nächstes Mal einfach die Sachen, die da stehen, einfach ins Deutsche. Ja. Umwandeln. Comments ja. Time. Ich glaube, das ist gut. Oh, okay, Comments. Ähm. Ich durfte noch auswählen, welches das beste Bild des Talks war. Ja. <lacht> aber die waren, die waren echt gut. Also. Du <lacht> warst ja. ein guter Assistent. Also, ich habe jetzt auch die Punkte werde mal verstanden. Der Durchschnitt gibt Punkte. Und dann, wie das getriggert wird, gibt Punkte noch. Ah, ja. ja das ist aber. Ich find's es cool. Ja, ja ich, ich muss auch erstmal jetzt verstehen. Ach, du Schande. Oh, wie oh, wieder ein dummer. Höret, <lacht> höret, <lacht> Volk. Wie gesagt, wie gesagt ich, ich, ich glaube, wir können es auch auf Deutsch sprechen. Hello, versuchen. my name is Shadow Healer and my talk is. Ich auf Achso, du musst <lacht> dann selbst umklicken. Achso, yeah. Entschuldigung. Can we come together and agree that the <lacht> earth is flat? <lacht> oh. Everyone knows about that. <lacht> She is flat. <lacht> No. The okay. old way say the earth is round, but that's total stupid. Yeah. The new way is the only way. The flat earth. Yeah. That's the important way. To explain me, let's uh, tell you an interesting story. <laughs> If the earth was round, yeah, and you throw a, a rock, he would come back on the other side of the planet and hit you on the head, that's impossible. So the earth must be flat. There's no other exception. The earth is flat. <laughs> Let us join hands and agree it on one thing. <laughs> If we throw a frog outside of a window, we can prove the earth is flat. <laughs> <lacht> Tut so oh weh, dieses gefutscherte TH zu hören! <lacht> Thank you! Thank you and good night, everyone! <lacht> <lacht> das war der beste Vortrag. Ja. Nice. Oh, Alter ey, der Durchschnitt ging aber... Ab. <lacht> ich hab doch die passenden <lacht> Bilder ausgewählt, ey. die waren echt gut, die Bilder. <lacht> Oh, ich kann meinen Assistenten boten. Aber als sagt, was hast du noch da außer den Frosch? <lacht> nur Scheiße, nur Robbe, ja, okay. irgendwelche Hunde. Aber von wem hatte ich das Thema überhaupt mit der flachen Erde? Äh, das war von mir. Okay. Oh, jetzt. Marco. Marco ich hatte solche <lacht> komischen Themen, da dachte ich, die flache Erde ist leichter zu erklären als Freundschaft mit deiner Mutter zu schließen. <lacht> Ey, das war von mir. <lacht> Erklärt es mal den Leuten. <lacht> ja. Hello, my name is Trakia and my talk is. Better than him. Albert Einstein was smart, but I'm drunk. <laughs> When I drank way too much, I had to throw up. So I sought out the next toilet I could find. First, look at, let's look at the history of how I got so drunk. You see, the matter is this. <laughs> I, f I found some carrot that looked way too much like mandrake roots. I couldn't accept this, so I had to drink the situation better. <laughs> And how did we get here from that point? Well, you see, <lacht> I had no money left, so I had to drink myself through this mystery. And this is how I ended up way too drunk. <lacht> Thank you. Oh, Fakir. <lacht> ja. Warum bist du jetzt angeblich dadurch schlauer als Albert Einstein? Das hast du jetzt komplett gemacht. Nein, nein, nein. nein. Er, er, war, er war schlau, aber ich bin betrunken. <lacht> oh, so. Ich, ich glaube, aber, wir können das wirklich auf, auf, auf Deutsch versuchen. Ja. Ah, okay. Wenn wir, also, ich hätte da kein Problem mit, ne? Durch wie das konnte Siegehalt ich verlieren? Das wie das konnte Ding ich letztes Mal so viele Punkte auch haben von Kassel? Ja. ja. ja hab ich, ey, habe ich denn, das denn geschafft, dass ich. Hä? Äh? Oh, egal. Was? Duh. Da. Das wie? liegt jetzt echt daran, dass er so unterschiedlich äh, gepunktet hat? Halt. Ja. Mhm. Also, ich, ich hab, wenn, wenn ich hart lache, dann würde ich halt auch hart die Punkte triggern, ne? Ja, ja, also. ja aber da müssen wir uns einigen, wie wir es machen. Mit, machen wir mit hart triggern oder dann einfach, wenn man oben ist, hört man auf zu drücken? Was ist denn euch lieber? Hart triggern. Hart triggern, okay. Okay. <lacht> nice, warte. <Butter. lacht> also, jetzt noch wir Lust <lacht> darauf, aber da halt, wie gesagt, auf Deutsch, ich denke, da denkt ja, man, das lacht dann sogar noch besser. <lacht> die <Ja>. Kommentare, <lacht> I love cats. Cats are better. <lacht> <Ja>. <lacht> Jede Frau ist weg. Fällt dir Das kann ja nur von dir ja, kommen. Ja natürlich. Und dann noch mal falsch geschrieben. Ich weiß, vom Bist der Absicht. <lacht> <lacht> ja, aber dann schreiben die Titel auf Englisch, ne? Hier, yeah, das ist ein... Jetzt hab ich Bock auf Bier. Oh, Albert Einstein war dichter als aber. war... Meter. Ja. So jetzt, was kommt jetzt? Ach, jetzt diese Awards, ja? Ah, die awards Da kann man wahrscheinlich noch Bonuspunkte verteilen. Ja. Ach so. Ach so, ich muss jetzt mein Wort weitergeben. Hm. Big, big Toh, jetzt habe ich voll den falschen Award verteilt. Ja. Den wollte ich, wollt ich gar nicht vergeben. Gold Award. <lacht> von wem habe ich denn? Der Drunk Award. Keine Ahnung, okay, das ja nicht. Hey, was ich. Hey, Wieso kriegt er den und nicht die, die betrogen yeah. waren? Hier? Das freue war mich auch. Der Award! Nice! Ich hab' den Funny Award. Ey, komm, die von Fox war wirklich gut. Danke, in, in Deutsch hätte er wahrscheinlich noch besser funktioniert. Ja, wir machen jetzt so auf Deutsch. Also, wir schreiben also, die Ich habe ich hab als äh, Flat Earthler nicht den Stupid Award <lacht> gekriegt, echt jetzt. Nee, <lacht> nee, den, den hat, den hat Metalizer bekommen. <lacht> Danke. Oh, ich habe den goldenen Award gekriegt, ja. Aber man kriegt ganz schön viele Punkte für die Awards nochmal. Ja. Hm. Krass. Das war eine Runde Talking Points hier beim Metalizer. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein oder über ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Metalizer.